Hier spricht die Victory. Wir empfangen ihr Signal. Befinden Sie sich in einer Notlage? Tyson-Funkgerät, oder? Da ist ein Sturm eine Meile südlich. Ja, ich bin in einer Notlage. Hilfe ist unterwegs. Wie viele Seelen sind an Bord? Wir haben keine Seelen. Ma'am, können Sie mich hören? Ma'am, wir keine Peilung mehr! Kann nicht! Mann, über Wir gehen unter! Wende, wende, wende! Fiese Bieste. Du musst das neue Mädchen sein. Was ist das? Wo sind wir? Wo wir hingehören. Bald wirst du ein ganz neuer Mensch sein. Dort hattest du nie eine Chance, Anna. Eine Chance worauf? Eine Chance zu siegen. Weißt du noch, was dir passiert ist, bevor du hierher gekommen bist? Das war keine gute Geschichte. Jetzt erlebst du eine neue. Yes. Sie können sich rächen, wenn Sie hier sind. Okay Mädels, kommt, wir gehen. Wohin? Auf die Jagd. Es kommt einem vor wie ein Albtraum. Das ist normal. Ich gehöre nicht hierher. Ich will wieder zurück. wie all diese Mädchen behandelt werden. Nach allem, was ich dir gegeben habe. Was hast du mir denn gegeben? Ich habe eine Heldin aus dir gemacht. Du hast eine Psychopathin aus mir gemacht. Das ist dasselbe, Anna! Mary. Alpha. Yankee. Delta. Alpha. Du bist ein Monster. Wir alle sind Monster.